Studierende laden dann Objekte gemäß dieser Felder hoch und sorgen dafür, dass eine strukturierte Sammlung entsteht. Mit Hilfe des External Server kann eine Anbindung an einen externen Server erstellt werden, der wiederum eine spezielle Prüfung, Korrektur oder Bewertung von über Moodle eingereichte Aufgaben vornimmt. Dadurch können beispielsweise Programmieraufgaben direkt in Moodle abgegeben werden und auf einem externen Server gegebenenfalls auch automatisch getestet und beurteilt werden. Die Ergebnisse und Beurteilungen werden anschließend wieder an Moodle zurückübergeben. Externe Tools ermöglicht es, mit Angeboten von anderen E-Learning-Anbietern zu kommunizieren und diese in Kursen zu nutzen.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 Mithilfe dieses Moduls können individuelle Gruppeneigenschaften wie etwa Gruppengröße, verschiedene Namensschemata, Wartelisten, Selbstanmeldungen oder Gruppenbewertungen verwaltet werden. Mit Hilfe der Lernaktivität Hotpot können extern erstellte Hotpotatoes-Prüfungen in den Kurs eingebunden werden. Der Hotpot-Test bietet grundsätzlich ähnliche Funktionalitäten wie die Aktivität Test, erweitert diese jedoch um einige auf didaktischen Konzepten basierende Aufgabentypen, wie etwa Kreuzworträtsel oder Lückentexte. Bei vielen Lehrveranstaltungen, beispielsweise in der Mathematik, kreuzen Studierende auf Listen an, welche Beispiele der jeweiligen Übungswoche sie vorbereitet haben. Die Präsenzveranstaltung kann nun mit der Aktivität Kreuzerlübung entlastet werden,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 und anschließend automatisiert in Moodle ausgewertet werden. Mit dem RSS-Player können Videos, die auf externen Servern gelagert werden, über RSS-Playlists in den Kurs eingebunden werden. Der RSS-Player kann auch für Live-Übertragungen aus den Hörsälen verwendet werden.